Ja, ich bin hier in einem Kurs und äh, möchte spontan Kursinhalte annotieren, Notizen machen, irgendwelche Sachen hinzufügen, die der Digi-Screen bietet. Und dazu habe ich hier rechts unten einen Button und wenn ich den betätige, dann wird der aktuelle Bildschirm hier quasi eingefroren. Das heißt, das Scrollen ist hier deaktiviert und ich kann hier diesen Hintergrund bearbeiten. Also zum Beispiel hier das Annotieren starten und irgendwelche... Symbole hier einfügen oder auch was äh, rumkritzeln. Dadurch, dass ähm, das Scrollen deaktiviert ist, funktioniert das auch auf äh, Tablets recht schön, dass man also nicht gleichzeitig schreibt und äh, scrollt. Und man kann hier zum Beispiel ja, die ganzen Sachen hinzufügen, die hier eben der DigiScreen screen anbietet. Wenn ich fertig bin, kann ich hier schließen, da, dann bin ich hier wieder draußen. Jetzt scrollen wir weiter runter, kann ich sie wieder öffnen, habe dann mein Tafelbild wieder und äh, ja, kann ich sie natürlich auch wieder äh, löschen. Ich kann hier natürlich auch den ähm, Hintergrund wählen über die Einstellungen, wenn ich dann auf einer weißen Fläche was ähm, darstellen möchte. Ansonsten kann ich natürlich dann auch wieder zurück und hier den äh, transparenten Hintergrund wählen. Den äh, Button brauche ich nicht unbedingt. Den habe ich jetzt mal ausgeblendet über CSS, denn ich kann eine Tastenkombination hinterlegen, zum Beispiel Alt B, und dann kann ich den Screen starten und auch wieder beenden. Ich habe in MEBES einen neuen Kurs angelegt und den verwende ich nur für den Screen. Die notwendigen Dateien finde ich hier in Notion. Und zwar lade ich mir hier einmal die angepassten Digi-Screen herunter. Und habe hier noch den Code dann für den Floating-Button. Die heruntergeladene ZIP-Datei, die lade ich hier mit Drag and Drop rein und wähle als Datei Einbinden. Ich klicke dann auf das Zahnrad, habe dann hier die ZIP-Datei, klicke einmal drauf, gehe auf Entpacken. Gehe dann in den Ordner rein und wähle jetzt hier iframe.html als Hauptdatei. Und dann einmal Speichern und Anzeigen. Hier ist nochmal ein Link vorgeschaltet, damit dann später der Digiscreen erst dann gestartet wird, wenn man ihn auch wirklich braucht und auch nicht ständig Meldungen kommen, wenn man in den Seiten von Mebis navigiert und ähm, irgendwelche Alerts. Das heißt, hier auf diesen Link kann ich dann den Digiscreen starten. Was ich jetzt noch benötige ist der Link zu dieser iframe-Datei. Dazu gehe ich in die Einstellungen. Und dann will ich hier einmal Darstellung Download erzwingen, gehe auf Speichern und Anzeigen und kopiere mir hier diesen Link raus. Diese Einstellung mache ich dann anschließend wieder rückgängig. Den Link habe ich mir hier notiert und ich lösche hinten diesen Download-Teil raus bis zum HTML. Dann hole ich mir den Code für den Floating Button. Und ich ersetze jetzt meinen Link zu meinem Digi-Screen mit dieser Passage hier. Das heißt hier Link zur iframe HTML mit den eckigen Klammern, das ersetze ich durch meinen Link. Den ganzen Code kopiere ich dann, gehe dann in meinen Kurs und füge dann einen neuen Block hinzu, und zwar einen Textblock. Da kopiere ich den Code hinein und zwar habe ich hier den Editor vorher ausgeschaltet und kann hier noch einen Namen vergeben. Bei der Blockplatzierung wähle ich jede Seite und ich setze den Block in die Fußzeile. Es erscheint jetzt hier rechts unten dieser Button. Und den können wir gleich mal ausprobieren. Ich kann meinen Digi-Screen starten und dann hier gleich loslegen. Ja, kurz zu den Einstellungen. Der Button erscheint nur, wenn die Bildschirmbreite hier mindestens 1024 Pixel sind. Unterhalb funktioniert der DigiScreen screen ja ohnehin nicht. Und ich könnte natürlich diesen Button auch ausblenden mit äh, Display None zum Beispiel, das könnte ich hier hinzufügen, denn ich habe hier auch diesen Access Key drin, in diesem Fall hier ein B, das könnte man auch austauschen und äh, je nach Browser und Prinzipsystem kann man dann mit der Tastenkombination diesen Digi-Screen starten. Bei Windows und Chromium wäre es jetzt zum Beispiel die Taste Alt und dann dementsprechend hier das ja, der Rest ist so ziemlich auf MEBIS angepasst, das heißt, da könnte man dann auch gucken, wenn was nicht funktioniert, beziehungsweise dann auch auf gerade kleineren Geräten, iPad und so weiter, ähm, dann hier beim iFrame vielleicht mal hier die Höhe ein bisschen runtersetzen, wenn das nicht vollständig angezeigt wird. Ja, diesen Code hier, den kann ich jetzt in andere Kurse hinzufügen, in einen Textblock, und dann immer den DigiScreen starten. Okay.